Open your mind, open your heart. Open your mind, open all borders. Leave no one behind. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Refugees, alle kommen right hier! Valerika! Opa! Deine Mauer! Deine Wester alle! Warum sind die Tagesordnungspunkte 13.3 der Antrag Moria evakuieren und 13.4 der Antrag sich am Hafen soweit hinten auf der Tagesordnung? Wird es aufgrund der Dringlichkeit, und es geht immer nur um die Aufnahme schutzbedürftiger Menschen, nicht angemessen seine Freunde zu verschieben? Wie wenden Sie sich als Politikerin für eine zeitnahe und menschliche Lösung zur Situation der Zuflucht zu können Menschen an den europäischen Außengrenzen ein? Insbesondere ist hier die Situation auf der ja. Hesshaus gemeint. Ich werde das auch an den Oberbürgermeister weiterleiten. Sie haben ja... ja. Nee, nee, nee, nee, nee. An die Fraktion. Ja, Wir haben hier eine schriftliche Einwohneranfrage. Ja, das aber die Frage. Ich, will ja nicht, ich will das ja ein bisschen entscheiden. Hab... Ja, aber also ich bin doch hier Bürgerin, oder? Das kann ich Ihnen zeigen, an wen ich meine Frage hätte. Seit über zwei Jahren gehen wir immerzu auf die Straße, sprechen mit StadtpolitikerInnen und mit BürgerInnen, um deutlich zu machen, dass Lüneburg zum sicheren Hafen werden soll. Dabei betonen wir immer wieder, dass wir zusammen alle möglichen Schritte unternehmen müssen, damit das geltende Recht umgesetzt wird und diese Menschen gerettet werden können. Lüneburg hat Platz und ist fähig, Menschen auf der Flucht aufzunehmen. Wir haben eine aktive Zivilgesellschaft, die bereit ist, die Stadt bei der Aufnahme der Menschen zu unterstützen. Einen sicheren Hafen. Aber was hindert Sie daran? Grenzen. Und wer macht diese Grenzen? Menschen wie wir. Wir können Grenzen als Gesetz sehen oder sie den weltlichen und menschlichen Bedürfnissen anpassen. Rettungsschiffe und Aufklärungsflugzeuge von zivilen ne Seenotrettungsorganisationen wurden und werden noch immer festgesetzt. Aktuell befindet sich kein einziges Rettungsschiff im zentralen Mittelmeer, um für Menschen in Seenot Hilfe zu leisten. Zudem steht fest, dass kriminelle libysche Milizen, die sogenannte libysche Küstenwache, noch immer durch die EU finanziell unterstützt, tausende Flüchtende auf dem Meer abfangen und in libysche Folterlager verschleppen. Lasst die Seenotrettung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Es muss sich was ändern an den Rändern. Auf den Begriff verlassen. <lacht> Bitte. Ja, wir dürfen <lacht> <lacht> zwei Meter also ich dann dazu. Ja, wir Gut. gehen rein. Also, muss ich eine, gehen nein, nein, es hier, Moment. Sie wissen vielleicht, dass wir vor fünf Jahren versuchen, der Anwohner. Thank you.